ProSmart ist das neue, flexible Badmöbelkonzept von Sanipa. Der digitale Online-Konfigurator führt Sie in nur fünf einfachen Schritten zum passgenauen Waschplatz für jede Raumsituation. Von Unterbauten mit Schrankwaschtischen zu Konsolenlösungen für Aufsatzwaschbecken. Das digitale Beratungs- und Planungstool lässt dabei nur technisch realisierbare, bereits geprüfte Kombinationen zu. Millimetergenau anpassbar in Breite, Tiefe und Höhe können damit selbst schwierige Grundrisse und Nischen optimal genutzt werden. Das umfassende Sortiment erfüllt die verschiedensten Ansprüche und Planungswünsche mit einer breiten Auswahl an Möbeltypen, Öffnungsvarianten und Dekoren. Die Bestellung des fertigen Möbels erfolgt dann direkt im Konfigurator und ist mit allen anderen Planungsdokumenten zentral im Projektordner gebündelt. Mit ProSmart von Sanipa ganz einfach zu passgenauen Badmöbeln für jede Raumsituation. Jetzt registrieren und losplanen unter sanipa.de